Hallo, meine A-Force-Members und Twitch-Watchers zu so, sind wir <lacht> mit Haro wieder mal. Beziehungsweise der Doki Doki, die Rock Club. Weil, wenn ich den da richtigen Namen noch da, dann haben wir ein kleines Blinkchen. Wie es mit Kingdom Hearts lief? Naja, äh, ich wollte einen Schneemann bauen. Oh, Hausparty? Schlupraum <lacht> 2.0. Hausparty. Ich glaube, wir müssen dahin. Äh, das habe ich eigentlich gemacht. <lacht> ich glaube, glaub ich... wir müssen das tun. Oh. Ich habe zum Glück jetzt dazu gemacht, dass es im Haus ist. Oh, achso, dann lädt sie einfach nur. Ja, damit sie ein, eine kleine Party haben. Einfach nur mal. Ähm. What? Uh, What? Mann. Ja? Wir sind im Alten. <lacht> ich weiß. Okay, dann. Ähm. Um. Okay. Ist es entweder ein Ghost oder ein Vampire? Das ist ein Ghost. Ich denke. Oh Mann, einfach so kauf. Ja, wir haben Monika verloren. Das ist jetzt wirklich eine gute Party. <laughs> oh, man will schwitzen. <laughs> ja. Was ist das? Das ist der Entertainer. Der Geist ist dein Entertainer. Du könntest sagen, es ist eine Party, to die zu sterben. So, sei wo bist du also bist. Beenden. The worst party ever. I love it. Warum schläft Roman stinkend auf dem Kasten und nicht stinkend bei seiner Frau? Sind die jetzt endlich mal verheiratet? Nein, leider nicht. Kannst du sie nicht endlich heiraten lassen? Ah. Hier vor Ort. I mean. Ich, ich habe jetzt festgelegt, sobald die wach sind, am Freitag wird zu Hause geheiratet. Ich kann das nicht länger mit ansehen. Ich will nämlich endlich Natski einen Antrag machen. Wie, was, wie, was? Na, Juri. Mit Juri. Die sind doch schon verheiratet. Stimmt, die haben Stimmt, die haben auch genau, die sind ja auch schon verheiratet. Die haben auch zu Hause geheiratet, in der Drecksbude, nicht mal in dem Haus. Ja. Yeah. Also warum sollen die hier eine richtige Feier kriegen? Nö, außerdem backen die dann wieder Kuchen. Ja. Yeah. Aber, yeah. aber ich möchte es trotzdem nicht riskieren. Ich traue dem nicht Roman. Ja. Yeah. The cake the cake 2.0 shouldn't happen. I hope it will never happen. Hat sie da einen Taco-Katz? Ich will dieses T-Shirt. Oh, das war ein mächtiger Donner gerade eben. Äh, vorhin hat er auch ein Blitz irgendwo in der Nähe eingeschlagen. Hm. Mir fällt gerade auf, das Gesicht von Ute sieht merkwürdig aus. Das Gesicht von Ute? Ja, ja, und so irgendwie angeschwollen. Oh Jesus. Moment, ich... Ugh. Diese Wangenknochen. Ja, diese Wangenknochen. Allgemein ihr Gesicht ist ein Autounfall. Benutzt <lacht> ein <lacht> <lacht> <lacht> Smartphone? She's old enough. In today's terms, that's old enough. She's on the hacker forum. Excuse what? <lacht> es sieht zumindest so aus: schwarzer Hintergrund, grüner Text. She's hacking into the Pentagon. Oh. again <laughs> wait what again yeah she probably did it already uh, like her mommy nicht, Monik monika hatte einfluss auf sie uh, oh I hope. monika oh. hat sie doch erzogen oh ja stimmt deshalb räumt sie auch ordentlich auf hinter sich uh -huh. aber pisst auf den boden wie ihre mutter Manche Gene kann man, manche Gene kann man auch nicht wegmachen. Weißt du andere so, du hast die Augen deiner Mutter, bei Ute gehen sie so hin, du pisst wie deine Mutter. <lacht> Und jetzt noch schön fernschauen. Kann, kann Ute eigentlich die Bon benutzen? Du willst einen Kind dazu bringen, eine Bon zu benutzen. Ich möchte es rausfinden. Um. Oh nein, Oddly, hookahs are not for kids. Oh. <laughs> well, we, we, we tried and we found it. Dann macht sie jetzt einfach Sport. <lacht> okay, Natsuki. She's just, just standing there, very depressed. Ähm, nein. Im Natsuki war gerade wortwürdig so, oh ja, ich stehe jetzt mal in der Ecke, während äh, Roman mal, oder ne, Monika mal kurz aufs Klo geht. Und geht gleichzeitig durch die Wand. Ja? Monika und Roman hatten gerade einen Schrei, ähnlich eines Banshee-Schreis. Hm. Die haben sich gerade so laut ge gestritten, ich habe Angst bekommen und habe komplett vergessen, was ich sagen wollte. Okay. A hellhound is a mythological hound which embodies a guardian or a servant of hell, the devil or the underworld. Hellhounds occur in mythologies around the world, with the best known examples being Cerberus from Greek mythology, Garmer from Norse mythology, the black dogs of English folklore, and the fairy hounds of Celtic mythology. is nee. wenn man drüber nachdenkt. Kurzform. Es gibt Hunde und es gibt Dämonen, die aussehen wie Hunde. Stimmt, wie ist denn das eigentlich passiert, dass Roman ein Promi geworden ist? Ähm, das ist eine Karriere. Wirklichkeit? Oh, ach so. Ich meine, davor war er ein Doppelagent. Doppelagent war cool. <lacht> Ich muss Roman wieder dabei zuhören, wie er Klavier spielt. Agent 00R! oh, oh, orr. Orr. orr! Nein, Oh. Am meisten ist ja ein Doppel Agent. He, he's on this side, Or on that side. Du weißt ja, Roman, alle guten Dinge haben zwei Os. Google, Yahoo... Amazon, <lacht> Opel. Oh. Mein Name ist Mann, Roman. <lacht> nee, er hat schon den Namen Arman. Obwohl eigentlich, ich habe ja noch nie meinen, meinen Nachnamen eigentlich hier gesagt. Hm. Ja, das ist really a secret. Roman, wenn du ein Agent bist, ein Doppel-Null-Agent, heißt das, ich bin dann das Man-Girl? Wie das Bond-Girl? Heißt das, mhm. ich bums dich dann, backstabbe dich und am Ende sind wir aber trotzdem dicke und im nächsten Teil tauche ich dich mehr auf? Nein, das ist ja eh bei Monika so. <lacht> du wärst nur. Hm, eigentlich, was wärst du dann? Ah, Agent 00R, ich sehe, Sie haben einen neuen Auftrag. Dann gebe ich Ihnen mit den neuen Agenten-Dreamcast. Der kann auch Musik abspielen. Den können Sie zur Ablenkung verwenden. Oder Sie schlagen jemanden damit den Schädel ein. Hm. Und, und, diesen... Massagestab. Er sieht aus wie ein Massagestab, aber in Wirklichkeit schießt er einen ultraheißen, hochenergetischen Laser, mit dem sie Metall zerschneiden können. Nur Witz, das hört sich eigentlich geil an. Und hier ist ein Kondom. Wirklich <lacht> nur ein Kondom. Man weiß nie. Und? Und, Und das Bondker wird eh immer nur einmal gebumst. Genau, Entschuldigung, das habe ich vergessen, das, das hat Niki gerade noch gesagt. Äh, unter, der, unter der Laufwerksschublade befindet sich auch noch eine Sektglashalterung. Ah, natürlich. Da kannst du deine Mische drin machen. <lacht> <lacht> Geschüttelt, nicht gerührt. <lacht> <lacht> Gott, diese Mische. WAS THAT THE BITE OF 87?!